Andi, die Froni und ich wir waren ja wieder bei der Mission Outdoor unterwegs in den Bergen. Unter anderem haben wir diese Schuhe getestet. Ich habe ein paar Fragen an dich zu diesen Schuhen und zu Bergschuhen im Allgemeinen. Du hast mir mal erzählt, dass ganz, ganz viele Leute Sport- und Turnschuhe zu klein kaufen. Ist es bei Bergschuhen genauso? Ja, das ist leider so. Also das Wichtigste ist natürlich, die richtige Größe herauszufinden. Jeder Kunde sollte natürlich idealerweise in der Länge und in der Breite richtig vermessen sein, mhm. äh, um natürlich das richtige Produkt zu finden. Also die Bedarfsanalyse, äh, sprich welche Größe, welche Breite braucht mein Fuß und natürlich welche Eigenschaft soll der Schuh haben, steht natürlich über allem. Andi, in den vergangenen Wochen, Monaten und Jahren habe ich immer in den Outdoor-Magazinen gelesen, dass Meindl, der Passformspezialist sei besonders für Menschen mit breiten Füßen. Kannst du das bestätigen? Ja. Da hast du absolut richtig gelesen. Es gibt bei Meindl diesen sogenannten ConvaFit. Hier haben wir ein spezielles Leistenkonzept entwickelt für breite Füße. Aber nicht nur für breite Füße, sondern auch für etwas kräftigere Füße mit viel Muskulatur mit dran. Also kriegt man wirklich was rein. Ja, und die Leute sind froh um diesen ConvaFit-Leisten, weil man auch hier eine Lösung einfach anbieten kann. Mhm. Kann man also sagen, egal welchen Fuß ich habe, Meindl passt immer? Ja. Meindl hat verschiedene Leistensysteme von schmal bis extra breit, also man wird sicherlich fündig bei der Firma Meindl. Ja. Wenn ich zu dir komme, äh, was würdest du mir bei dem Meindl Schuh sagen, auf was muss ich alles achten, wenn ich mal im Herbst oder im Sommer ganz normale schöne ja. Genusstouren machen möchte? Ja. Gut, also hier haben wir wirklich ein absolutes Allround-Talent. Äh, wir haben einen relativ festen Schuh hier in der Fersen mit Absatzsteg, trotzdem sehr, sehr leicht zu gehen, also er rollt wunderbar leicht ab. Ist verhältnismäßig leicht mhm. äh, vom Schuh her. Wir reden hier über die sogenannte Mid-Cut-Höhe. mid, -Höhe. mid bedeutet einfach, schöner zu gehen. Die Achillessehne ist nicht so stark strapaziert. Also kann man eigentlich jeden reinstecken. Einsatzzweck, das Almgangerl. Ja. Mhm. Also im Endeffekt ist das bis 1500, 1800 Höhenmeter Voralpenland, Lange Märsche, also für das kannst du den Schuh extrem gut verwenden. Mhm. Jeder Mensch ist anders, ist auch jeder... Fuß anders? Ja, absolut. Also wir haben natürlich von extrem schmaler Ferse und breiter Vorfuß oder breite Ferse, schmaler Vorfuß, alles mit dabei. Mhm. Deswegen ist es einfach so wichtig, die Größe exakt zu vermessen. Hier bei Meindel gibt es hier dieses Vario-Flix-System. Es ist ein Metallband, das quasi um die Ferse rumgespannt wird und das zieht sich beim Schließen des Schuhs sauber nach hinten rein und man hat einen extrem geilen Fersenhalt, trotzdem aber hier leichtes Gehen im Vorfuß mhm. und das geht eigentlich als wir beide beim letzten Mal auf dem Berg waren, hast du mir erzählt, dass es gar kein Problemfuß gibt, sondern du findest immer nur für alles eine Lösung. Ja. Was haben aber die, die Menschen, was haben die Menschen, die zu dir kommen, was haben die für Problemchen, ja. die du sozusagen beseitigst mit, einem, mit einer genauen Anpassung? Weil die häufigsten Probleme sind natürlich schon Blasen. Ja, da kann man natürlich dann sicherlich auf den Socken irgendwann zu sprechen. Blase und natürlich auch zu klein gekaufte Schuhe. Der Kunde unterschätzt es einfach. Gell? Am Anfang des Tages der Fuß, der wird natürlich länger im Laufe der Zeit. Die Schuhe werden oft zu klein gekauft, gell? die Zehen tupfen vorne an und ob die Wop hast du im Endeffekt einen blauen Seennagel. Als kleiner Trick natürlich immer beim Probieren, die Einlachsohle rausnehmen, den Fuß drauf zu stellen. Und es gibt einfach das Maß, eine Fingerbreite, Zeigefingerbreite, sollte vorne einfach Platz sein, mhm. um das Thema anstehen, vorne einfach zu vermeiden. Ich komme manchmal vor wie so, so ein kleines Kind. Wenn ich meinen Schuh schnüre, dann ist es mal hier zu eng, mal da zu eng. Das heißt, ich muss immer so drei, vier, fünf Mal nachjustieren. Mhm. Bei der Schnürung, gibt es irgendwie so eine Grundregel, die du mir mit auf den Weg geben kannst, wo du sagst, Andreas, so ist die perfekte Schnürung. Ja. Also die Grundregel ist natürlich erstens nicht nur oben anziehen. Das machen viele Leute falsch, dann ist er oben zwar eng, aber unten weit. Mhm. Also man fängt wirklich von unten nach oben an. Man sieht ja auch bei dem Meindl, die Schnürung geht bis weit vorne in den Zehenverlauf mit rein. Es ist perfekt, da kannst du im Endeffekt einen schmalen Fuß einschnüren, aber auch einen breiten Fuß reinpassen. Also das funktioniert extrem gut. Ähm, wichtig ist einfach hier, man sieht ja diese zwei kleinen Schlitze, da kann man die Bändle nochmal durchfahren. Somit bleibt die Zunge auch wirklich am Platz, also die wechselt nicht die Seite von links nach rechts, die rutscht nicht von oben nach unten. Und über dieses VarioFix System wird die Ferse fixiert, mhm. das ist einfach wichtig. Als kleiner Trick gibt es noch hier die Möglichkeit, diese schmale Schnürung hin einmal mit dem Knoten zu fixieren. Mhm. Dann hat man vorne nicht immer eine gleichbleibende Passform und man kann dann oben locker drauf schnüren. Das heißt, du bist unten fest drinnen, mhm. hast aber oben trotzdem die Bewegung im mhm. Jetzt hast du den hohen äh, hier in der Hand. Äh, wann soll ich einen hohen kaufen und wann einen niedrigen? Ja. Sagt man überhaupt hoch und niedrig? Sagt man das überhaupt so? Ja, also hier sind wir quasi in diesem klassischen midcut konzept Niedriger, Low-Cut sind wirklich eigentlich Turnschuhhöhe, ja. äh, auch hier gibt es stabile und weniger stabile Varianten, das Ding einmal liegt tatsächlich in der Vorliebe des Kunden, die hohen Stiefel für schweres Gepäck, wenn man mit Rucksack unterwegs ist, langes Backpacking macht und das ist eben für die, für die leichte Wanderung, für die, für die Tagestour eigentlich ein perfekter Schuh, ja, wasserdicht, mit Gore-Tex verpackt, das also auch hier dauerhaft Nässe geschützt ja, und pflegeleicht, das denke ich mir, ist ja auch wichtig, wird schnell wieder trocken. Was würdest du sagen, wie viele Menschen kaufen bei dir hohe Schuhe und wie viele niedrige? Also bei uns die ganz hohen äh, werden tatsächlich weniger, die Leute sind schon auf der Suche nach leichten Produkten, das geht sicherlich in diesen Midcut-Bereich mit rein, sollte man natürlich darauf achten, dass hier die Stabilität immer noch gegeben ist und schon eine Tendenz auch zum niedrigen Schuh. Mhm. Beim Radfahren heißt es ja immer, jedes Gramm zählt. Ist es auch hier wahnsinnig wichtig, ja. leicht unterwegs zu sein? Oder ist, kann so ein Schuh auch mal 20, 30, 50 Gramm mehr ja, sozusagen ja. auf den Rippen haben? Ja. Also die Leichtigkeit steht nicht über allem. Ja. Entscheidend ist, dass das richtige Produkt in der richtigen Härte gefunden wird. Mhm. Um, zu leicht gekaufte Schuhe und zu schwieriges Gelände, klar, da ist natürlich schnell passiert, dass man umknickt und die Verletzungsgefahr ist natürlich dann schon sehr hoch. Andi, ich habe keine Fragen mehr. Ja. Du hast mir alles perfekt beantwortet. Super, geht ganz geht vielen Dank. danke auch.